Hey, und jetzt kommen wir zur 11. Folge von Fight3, jetzt werden wir joinen und mal schauen, was wir uns den ganzen Equip machen, ne? Ja, wir ja und uns weiter Equipen durch den Nether. Ja, passt. 3, 2, 1, go. Jo. Ja, ich versuche einen Sharp 5 vorzubereiten oder vielleicht sogar ganz zu schaffen. Die, wurden genau da gekickt. <lacht> ah, jetzt doch, ja? Okay, okay lol. Ach, hast du Pfeile bekommen? Ja, 51. Ah, okay. Boah, wie viel Gold. Ja, richtig heftig. Ah. Ich muss mal schauen, was sie da alles drinnen haben. Hot 1 das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Hot 1 das brauche ich auch nicht. Schärfe. Ja, okay, das brauchen wir aber leider nicht mehr. Das ist Schärfe schwerter Das ist iron-Stuff weg, das brauchen wir eigentlich nicht. Das verbrenne ich mal. Ja, lol. Also, es war witzig, aber stimmt. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Äpfel bei dem Ganzen, was wir gerade kriegen. 4 haben wir Stärke 2 Bogen. Ja, können wir mal mitnehmen zum Leveln. Warte, ich geb das dir, den Stärke 2 Bogen. Mit dem kannst du ja. Stärke 4 machen. Hey, als ob jetzt jeder einzige Ofen fertig wäre. Cool, wäre man Rückstoßschwert braucht auch niemand. So. Ich glaube, ich gehe auf Hose. Lieber. Hä, hey, ich kann ne Schutz 3-Stiefel machen. Power 1 Warte, warum finde ich das nicht an? Power 2 Power 2, den mach ich Warte, mal. Warte, wir haben doch da noch Zuckerrohr. Boah, lass uns zu viel Zeit Level. verschwenden. Baut schnell die Grabsteine. Ja, stimmt. Dann pa äh, passe dann auf die Öfen auf und dass wir alles dabei haben. Ich hau dann hier noch ein paar. St äh, nehm noch paar Steine mit, das hab ich. Einen Amboss. Einen komplett guten. Dann gebe ich dir noch einen Amboss. Du kannst selber einen Amboss nehmen und einen eigenen Verzauberungstisch, den droppe ich dir auch noch. Zack. So eine Werkbank nehme ich mal mit. Eisenerz brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Aber... Warte hier, ich droppe dir noch einen Amboss, das ist der Beschädigte. Ja. Wenn der kaputt geht, benutzen wir einfach den anderen noch. Nee, viel zu viel Sachen, Alter. Ja. Essen lasse ich erstmal da, das ist ungeschmolzen, das brauche ich eigentlich auch nicht. Boah, richtig viel Holz, saftig. Hm. So, du kannst alles braten, was geht. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Oh, die chest ist so voll, ich verbrenne mal Fäden. Ja. Leider, du hast einfach Sachen eingesammelt, oh. die ich verbrennen wollte. Ich war es leider. So, jetzt bin ich ready. Ich noch nicht, warte, muss ich. So, ich sammle mal das ganze Gold jetzt zusammen. Haben wir noch Äpfel? Vier Stück habe ich mit mir da, ja. Warte, ich droppe dir dann vier, äh, so viel Gold für vier Äpfel. So, den Rest schmeiße ich mal in die Chest rein. Zack. Oh ey, da also, ist so viel Gold. Oh, dieses also. Skelett mit der Rüstung. Ah, um, wir brauchen fix noch vier Äpfel, gell? Ja lass das Zeug dann mal aus den Öl rausnehmen ey, das braucht echt viel Zeit Ja okay Wir haben jetzt schon wieder nur noch 12 Minuten Ja, ihr holt gerade aber noch Äpfel, okay? Ja, boah, das wird schon wieder nix Aber lass noch drinnen solange ich da bin, aber du kannst schon vorausgehen es kommt ja keiner Okay Ich hab alles reingedroppt in die Chest Ja Hab alles dabei Hab die halt viel... nur die... Okay. Ja, ich, nehm, ich mach jetzt noch vier Äpfel für oder? Ich nehme noch Eisen auf Ersatz. Was mit, keine Ahnung, Ein bisschen bisschen. Ähm, Farben. Wie viele Äpfel äh, meinst du? Ich hab jetzt schon 5. Wie viel sollen wir machen? Äh. Sechs. So um die 8. 8 wären gut. Okay, 6 habe ich schon. Okay, das hätte ich voll schon. 7? Okay. Hm. <lacht> ah, dann wäre noch cool. Hey, das ist richtig cool. Wie viele Pfeile hast du jetzt mittlerweile? Ah, 50 ich hab 20. Cool, so, deshalb jetzt A genug. Ja, aber bei dir passt wenn du die vielen hast. Weil du dann Power 4 machst, mhm. hoffentlich. Bist du schon da, Neda? Gleich. Ich werfe mal das Leder weg. Ich mag das überhaupt nicht, wenn mein Inventar. So. Zuckerrohr? Wir haben nur noch zwei Zuckerrohr, wie geht denn das? Ja, ich habe noch drei Bücher gemacht. Okay, lol, was hast du gekriegt drauf? Weiß ich noch nicht, ich habe den noch nicht verzaubert. Okay. Hey, so Soll ich die auf du... Level 1 verzaubern? Ja, ne? Mach ich gleich. Schärfe ja, brauchen wir nicht. Wenn er für dein Tier schwert. <lacht> zwei Schärfe! Drei Schärfe! Du kannst Schadens 4 machen, Tier. Oh mein Gott! Oh, Alter, okay. Ey, nimm mal das Schärfe-Schwert aus der Teamchest mit. Äh, ein Schärfebuch. Da ist eins mit Schärfe und Stärke oder Schutz oder irgend sowas. Wo zwei Enchantments drauf sind. schärfe Power 1 und Sharp 1, ja? Power 1, ja. nimm ja mit. Nein! Oh, irgendwie Baut war das nether zerstört. Stone der Unschauber, oder? oder? schnell zum Netherportal. Wieso? Ich hab halt kein Feuerzeug. Mh, mm, ich gerade auch... Oh, doch, ja waren es. Um, Bauer. Was will ich noch mitnehmen? Ich muss, irgendwas muss ich noch mitnehmen. Bauer 2... Die Folge ist ja so verschwendet. Ja, ja, yes, jetzt kommt der da. Komm schnell. Hä, sind die ausgeschieden? Weil da ist noch ein... Dings. Noch eine chest. Ich können wir gerade die ganzen Level vom Gold Goldbraten. Okay. Ja komm mal, ich kann ohne dich nicht in den Neta gehen. Ja. Du sagst einfach, Alter, laut Items geh gerade über. Um, ja, sorry. Nochmal zurück. 10 Level nämlich schon. Alter, ich ja, bin immer noch an der ja, ich, komm, ich komm ja, ich komm jetzt Ey, so. Hey, ich war aber viel zu viel. Alter Schäde. Ich mache auch zu viel Sachen. Okay, ich glaube ich renne, ich renne hoffentlich richtig. Ja, einfach Richtung 00. Aber wie vor. Die haben einfach verzögerte Bögen. Mein Stab 4 ist gleich kaputt. Okay. Und das Skelett hat einfach einen ähm, Schlagbogen. LOL! Es wusste mich so weit weg, dass ich es nicht angreifen kann. bin beim Spawn auf jeden Fall. Okay. Wow, ich kill drei Skelette. 2 äh, davon haben einen verzauberten Bogen. Und das ohne verzauberten Bogen <lacht> <lacht> äh, es. Hast Keksplan du schon da. geplaced? Ja. Das geht nicht. Och, hey was? Warum? Es ist ja kaputt. Ja wow, weil das so ähm kein normales ist. Ey, hat's nicht geheißen am Spawn, darf man nichts abbauen? Eigentlich schon, alles das sind Belohnen, man doch nicht. Ja wow, und man darf kein eigenes, eigenes Nether Portal machen. Mm, na darf man nicht. Oh man, also das ist jetzt wieder mal richtig komisch. Jep, Team Chess geht ja, immer nicht auf. Ey, was soll man denn jetzt machen? Ich kann es ja gar nicht abbauen, Alter. Warte, ich geb dir mal die Schärfe, Schwer, äh, Schärfe Ey, da ist es gerade nicht so wie du tust Ja toll, können wir jetzt absolut nichts machen Na, wie kommen wir da rein, Alter? Ja, geht ja nicht, weil wir dürfen kein eigenes machen, aber oh. das ist ja zerstört und lässt sich nicht mehr hinzu. Ich kann auf jeden Fall schon mal zusammen craften Ich bin nur noch ein Level, oder? dann kann ich Bauer 3 nochmal machen Nochmal Power 3, heftig. Hm. Wie viele Level kosten das? Ich glaube 12. Boah, als ob du so viele Level hast. Ich hab Earth, ja. Aber es ist ja frech, Alter. Wie kommen wir da jetzt nicht rein? Und es geht bis wir das zusammenbaut haben. Ja. Da. Wir brauchen ja Dias. Das ist echt Dann brauchen unfair. wir eine Dia-Hacke. So, Alter, Funktion. Ja, was tut? Wir brauche jetzt ein bisschen Level. Brauchst du Gaps? Ich hab... 18. Ähm, 18 Gaps? Ja. <lacht> was? Hey, ja, was? ich würde schon welche nehmen. Hey, was machen wir schon wieder? Das ist ja frech, warum funktioniert nie was? Außer <lacht> also die Fights. Ja. Hey, komm, wie viel brauchst du? Ich hab 6 Stück. Ich hab, dann nehmen wir mal. Vielleicht ist es, ist es schon richtig. 5 oder so. 12? Wie viel hast du? Ich hab 12, ja? 11. Achso, okay. 12 Level, geil, der oh Scheiß. Hier ist wieder eine Chest. Hä, hey, alles keine Fallen. Ich hab jetzt Power 3 und Power 2 Bogen und einen Power 3 Bogen, Alter. Ich brauch jetzt 14 Level. Hey, ich hab 4... Power 2, Power 2 und Power 3. Ich habt 2 mal Power 3 und einmal Power 2. Ach so, ja dann brauchst du den Power 2 ja gar nicht. Na Och, Mann Hä? Wieso... Soll, man okay. <lacht> soll man das nicht da reparieren? ich weiß auch so. Ich renne mal Levels farmen da, aber das funktioniert so schlecht und auf der Map Acht Level, jetzt habe ich Schutz 2 ähm, Schutz 2 Eisen like. Nee, Ne, Dia, Schutz äh, was laber ich? Schutz 2 dir, Hose. Ja. Yeah. Warum? Hä, hey, was hast du für einen Brustpanzer? Wie ist der verzaubert? Projektil 2, Projektil. Ach so. Ja, ich habe doch einen Schutz 1. Okay. Aber Protector Protection 2 ist auch nicht schlecht, wenn man es einmal hat. Wo ist eigentlich unsere Kiste? Weil ich laufe wieder zur Kiste. Mm, minus 200, minus 270. Okay. Das hey, Alter. Ist eine Hexe vielleicht droppt sie einen Heilungstrank. Hey, finde es ganz so schade, dass wir nicht in die Nieder kommen. Ja. Und wir können halt nicht mal was dafür. Na. Eben, da geht auch, dass man den Spawn hinmachen darf. Wie? Ach so, dürfen wir auch nicht. Okay. Da stand ja in den Regeln. Ähm, abbauen am Spawn ist verboten. Mhm. Und die haben ja das netter Portal abgebaut. Anscheinend, ja. Naja. Ich habe jetzt wieder fast ein Stack äh, Fleisch. Hey, ich renne komplett falsch. Wo ist das? Wo ist das? Minus 200. Minus 200, minus 270. Ja, ich bin ja komplett tripp. Ich brauche einfach 8 Level. Ich krieg' keine Levels zusammen, Alter. So bei normalen Mobs. Bei mir geht's sogar. Minus 200? Das müsste wir gleich gekickt werden. 8 Level. Ja, 8 Level kosten die scheiß Boots Level 2. Äh, mit Protection 2. was ja, hatte ich noch auf dem Slot? Ach ja, okay. Ey, kriegst so du null Levels zusammen. Immer noch zwei Minuten, Mann. In der Zeit hätten wir schon lang einen Platz im Nether gefunden, wo wir jetzt farmen könnten. So ist es ja. Ey, ist ja echt schade. Hallo, Kuh. Tust du gerade nur Monster killen? Ja, lauter Schafe, Kühe bin erst Level 2 dadurch durch geworden. Ich bin Level 4 jetzt und hab davor schon in der Nacht halt viel gefarmt. Hab da noch ein Schutz 2 Teil gemacht. Ich bin jetzt komplett Schutz 2. Okay, cool. Das ist gut. Ich verbrauch da mal gute gutes Schwert, Alter. Eine Sache kann ich noch auf Schutz 3 machen, dann bin ich echt heftig equipped. vor also dem ich... Kampf war ich einfach, mh, ich glaube ein Teilschutz 2. Bei mir sind verdammt viele Schafe. Ich darf wieder Bei Levels ich... farmen, indem ich irgendwas anbaut, was ich gar nicht brauche. <lacht> ähm ja. Bei mir spawnt halt so viel, sogar mal Chicken für Feder. Ich hab einfach übern Steak Fleisch jetzt. Hey und wir haben anscheinend unser ganzes Gold braten. Das ist gut. Ja. Wir können nicht einmal... viele Goldäpfel, das ist ja krass. Wir können ja nicht einmal Unser... Ding? wir kann nicht mal labern. Unser... Unser Diaspitzhacke machen. Haben wir gar keine Dias mehr übrig. Brauchst du shop 3 Iron Sword Sorten, oder? Hey, haben wir noch eins. Ja. Hm. Nee. Ich habe nämlich zwei dabei und ein Schärfe 4. Das reicht für mein Schärfe 5. Geil. Okay, wir werden gekickt. Na. mal Essen. Schärfe 4 mitnehmen. Zack. Ja, Der war best. eigentlich eine gute Folge, ne? Also... Ja, Jo Leute, das war die elfte Folge. Leider konnten wir nicht in den ETA gehen. Können wir nichts machen. Das müssen wir nochmal abklären. Ja, und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, schaut beim Alex vorbei, lasst ein Like da. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Servus.